Für die Begründung der Minderheit. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Finanzkommission des Rates. Herr Damian Müller zur Position außerschulische Kinder und Jugendförderung. Ja, Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich erlaube mir, wie Frau Präsidentin erwähnt hat, zu den außenschulischen Kinder und Jugendförderung zu sprechen. Der im Voranschlag 2018 des Bundesrates vorgesehenen Kürzung der Ausgaben für die außerschulischen Kinder- und Jugendförderung um 10 Prozent geht aus meiner Sicht zu so weit. Diese Kürzungen schaden direkt den traditionellen Jugendverbänden wie Pfadi, Jubla und so weiter. Und diese Verbände ermöglichen es, unseren Jugendlichen und Kindern Erfahrungen zu sammeln und Kompetenzen zu erlernen, um später in Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Und Diesbezüglich leisten sie gleichzeitig einen großen Beitrag für unser Land. In diesem Sinne sind Ausgaben für die Förderung unserer Jugendinvestitionen für die Zukunft. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Aufgaben und Erwartungen auch die Jugendförderung laufend zunehmen, z.B. bezüglich der Professionalisierung, der Betreuung, aber auch bezüglich der Prävention und Integration von Jugendlichen. Gleichzeitig nimmt die Bereitschaft von freiwilligem Engagement der Jugendlichen ab, und diese Entwicklung müssen wir ebenfalls Rechnung tragen. Wir müssen sogar Gegensteuer geben. Wenn wir aber die Unterstützungsgelder kürzen, treffen wir genau jene Organisationen, welche die beste Arbeit leisten, und das ist weder gesellschaftsoffen noch vernünftig, sondern vielmehr kurzfristig. Der Ständerat beantragten moderaten Kürzung von drei ermöglicht es nicht nur, die Arbeit in der Kinder- und Jugendförderung weiterzuführen. Verzichten wir also auf massive Kürzungen, die Bundesrat und Nationalrat vorgeschlagen haben, und setzen wir damit ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Hunderttausenden von Freiwilligen, die sich in der Jugend- und Kinderförderung engagieren. Diese Menschen leisten einen enorm wichtigen Beitrag für die Zukunft unserer Gesellschaft. Deshalb bitte ich Sie, die Mehrheit zu unterstützen.